Wir haben 30.000 Euro für Mitarbeitergewinnung in diesem Jahr ausgegeben. Das sagte gestern ein Neukunde zu mir und ich dachte nur, wow, das ist nicht ihr Ernst. Doch, und es hat sich schlichtweg nicht gelohnt, denn die Führungskraft, die sie suchten, haben sie nicht gefunden. Wie Sie Mitarbeiter erfolgreich finden, ohne Unsummen an Budget zu verpulvern, verrate ich Ihnen jetzt in diesem Video. Mein Name ist Ann-Kathrin Dahlhaus. Ich bin Tochter einer Schreinermeisterfamilie und ich habe die mehrfach erprobte Meistermarke gegründet, um das Handwerk wie Ihres auf das nächste Level zu heben. Jo, man hätte die 30.000 Euro das Kunden auch einfach in den Kamin werfen können. Da sind wir uns wohl einig. Wie kommt es dazu, dass man so viel Geld für Mitarbeiter ausgibt? Eine fehlende Fachkraft kostet laut der Gallup-Studie sie jährlich ca. 50.000 Euro. Der Schmerz ist also groß, wie viele Handwerksbetriebe greifen sie nach jedem Strohhalm. Eines Morgens ruft ein netter Mensch an und verspricht ihnen innerhalb von zwei Wochen sechs neue Mitarbeiter. Ja, das muss wohl die gute Fee sein, denken sie. Und diese gute Fee möchte dafür lediglich 4.000 Euro per Vorkasse haben. Und wirft dann ihre große Zaubermaschine an. Ja, es ist wie Lottospielen, denn am Ende hat man vielleicht sechs Bewerber. Aber ob die nun aber überhaupt einer davon für den Job geeignet ist, ja, das weiß die leider, die gute Fee, auch nicht. Was macht die gute Fee denn eigentlich mit diesem Geld? Sie verpulvert, ehrlich gesagt, ihr ehrlich gut verdientes Budget in Anzeigen. Facebook, Instagram, LinkedIn. Google, sämtliche Stellenportale in der Hoffnung, dass sich möglichst viele angesprochen fühlen und bewerben. Bei meinem Kunden war es dann so, dass er innerhalb dieses Monats zwei, ganze zwei Bewerber erhielt und diese erschienen beide nicht zum Vorstandsgespräch. Ja, was hätte man wohl alles für 4000 Euro Schönes machen können? Ehe sie sich versehen, kündigt die nächste Fachkraft, sie geht zur Konkurrenz. Und das ist der zweite Verlustpunkt, den viele Handwerksbetriebe haben, denn aufgrund zu geringer emotionaler Bindung an das Unternehmen entstehen ihnen jährlich weitere Kosten in Höhe von 32.500 Euro. Emotionale Bindung? Ja, das ist das Zauberwort, denn aufgrund einer Studie vom Handwerksmagazin würden rund 70 Prozent der 450 befragten Handwerker nicht zu einem anderen Betrieb mit schlechtem Ruf wechseln, wenn sie dort viel mehr Geld bekommen. Mein Rat an dieser Stelle, für erfolgreiche Mitarbeitergewinnung brauchen Sie keine, rein gar keine Anzeigen, weder auf Social Media noch in der Tageszeitung. Das Einzige, was Sie brauchen, ist ein maßgeschneiderter Anzug, der nur Ihnen passt und Sie so unwiderstehlich macht, der Ihre Mitarbeiter emotional an Ihren Betrieb bindet, sodass Sie gar nicht mehr weg möchten von Ihnen. Sie benötigen ein solch starkes Erscheinungsbild, dass Sie sich so klar von der Konkurrenz abheben, dass diese sich fragen, wie Sie das eigentlich alles machen. Sie werden dann einen Sog erzeugen, weil Sie so begehrlich sind, wie wenn Apple ein neues iPhone auf den Markt bringt und sich die Fachkräfte einfach nur noch darum reißen werden, bei Ihnen zu arbeiten. Und das funktioniert vom Einzelkämpfer über den Dreimannbetrieb betrieb bis hin zum großen Konzern. Die Alles-aus-einer-Hand-Lösung ist meine mehrfach erprobte Meistermarke. Ich bin seit über zehn Jahren selbstständige Marketing-Expertin und Grafikerin über 150 Betriebe aus Handwerk- und Baubranche durfte ich bereits mit der Meistermarke zu mehr Sichtbarkeit und Attraktivität begleiten. Für mehr Spaß im Team, für mehr Klarheit, für einfach wieder den Kopf frei haben für wichtige Dinge, für einfach mehr zufrieden sein. Wenn Sie bereit sind, Ihre Mitarbeitergewinnung mal einen richtigen Anstoß zu geben, der auch lange zuverlässig Bewerber generiert und kein One-Hit-Wonder ist, dann vereinbaren Sie doch einfach gerne einen Telefontermin auf meiner Webseite und wir schauen, ob wir zusammen passen. Denn eines ist mir sehr, sehr wichtig. Ehrlichkeit. Am Ende wollen wir beide Spaß haben und uns immer wieder auf Augenhöhe begegnen. Wenn das auch Ihre Wertvorstellungen sind, dann freue ich mich auf unser Telefonat. Den Link finden Sie unten im Text. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Arbeitstag und hoffentlich keine Kündigungen. Ciao.